Das Stenozeichen CR, die Konsonantenfolge CR, nach der Wiener Urkunde, leiten wir ab aus dem Stenozeichen C, was wir bereits abgeleitet hatten. Wir verwenden hier dabei das handschriftliche Zeichen Groß R, entfernen hierbei die Teile, die wir nicht gebrauchen können. Heben das C an und zeichnen es mit bloßen Fingern nochmal auf. Das CR sieht genauso aus wie das C, jedoch ist es in letzterem Falle ein zweistufiges Zeichen. CR ist ein zweistufiges Zeichen, während C ein einstufiges Zeichen ist. Das ist dasselbe oder ein ähnliches Bildungsprinzip, wie man aus einem einstufigen Zeichen B ein zweistufiges Zeichen BR gemacht hat.